Herzlich willkommen zu diesem geilen Update zur geilen App Money SMS. Ob die App denn wirklich geil ist, werdet ihr jetzt auf meinem Handy sehen. So, herzlich willkommen auf meinem Handy. Und zwar bin ich, habe ich mich jetzt hier quasi angemeldet, eingeloggt in die App von Money SMS. Und hier kann man auch schon sehen, 1,41 Euro habe ich bisher verdient. Einnahmen aus empfangener SMS sind 1,16 Euro und liegt daran, dass ich ähm, einen Reeflink genommen habe. Genauso wie unter diesem Video gibt es auch so diesen sogenannten Reeflink. Da bekommt man 25 Cent geschenkt. Mindestauszahlungsbetrag ist 2 Euro. Mir fehlen leider noch 59 Cent abheben, anfragen, passiert nichts. Also kann ich leider nicht machen. So, und hier kann man sehen die letzten 30 Tage. Also im Schnitt kommt hier so jeden zweiten Tag eine, oder na, sagen wir mal, da, Opa da, Sagen wir mal, jeden Tag kommt so eine SMS. So circa. Und äh, wir wissen ja, eine SMS steht hier sind 2 Cent und wenn ich 2 Cent pro Tag verdiene dann brauche ich ja schon mal 10 Tage für 20 Cent und dementsprechend 100 Tage für 2 Euro die ich mir dann auszahlen lassen kann diese 2 Euro also 100 Tage ich werde jetzt gleich nochmal gucken wann ich denn damit angefangen habe hier dann müssen wir halt ein bisschen genauer und genau also, so sieht es jetzt bei mir aus. Läuft schleppend, aber man braucht halt nichts machen. Das ne? ist halt komplett passiv. Wir sehen uns gleich äh, wieder vor meinem Laptop. Laptop. Vor dem Laptop. Also, ich habe gerade nachgerechnet. Das sind jetzt 93 Tage. Also, am 15. Juni 2020 habe ich angefangen mit Money SMS. Und äh, da habe ich auch direkt mal ähm, nachgeguckt. 93. Okay, Moment. Ich bekomme nicht ganz eine SMS pro Tag, sondern ein bisschen weniger. Ähm, ich also ich wäre bei 1,86 Euro, wenn ich denn jeden Tag eine SMS bekommen würde. Nämlich ist nicht ganz so. Leider nicht. Ja, schade. Wenn es nach mir geht, würde ich jetzt so 100 SMS am Tag bekommen, aber gut kann ich nur, nur nicht ändern. Das, äh, das Ergebnis bis jetzt ist äh, nicht so cool. Ich, normalerweise hätte ich jetzt die 2 Euro so gut wie ich, ich schon zusammen, wegen den 25 Cent, die man ja noch dazu bekommt, wenn man den Reflink nimmt. Hier unter dem Video ist hier übrigens der Reflink und ja, schade. Aber okay, jetzt warten wir noch die restlichen 50 Tage, 60 Tage ab und dann gucken wir mal, ob wir es denn auch auszahlen lassen können, die ganze Knete, die fetten 2 Euro. Ähm, und dann komme ich zur abschließenden Beurteilung, ähm, möchte ich mich jetzt erstmal ein bisschen zurückhalten. Aber ich denke, ihr seht es mir an, doll ist nicht. Okay, gut. Leute, das Wichtigste im Leben ist, diesen Kanal zu abonnieren. Also jetzt hier unten auf den kleinen Dingsy, viereckigen oder runden Abo-Pünktchen rufgehen, dann erscheint ein Abonnieren-Button und darauf klicken. Und dann habt ihr diesen geilen Kanal abonniert. Also jetzt den Kanal abonnieren. Wenn ihr Bock habt, dem Video einen Daumen hochheben. Wir sehen uns dann zu diesem Thema. In ein bis 100 Wochen, also irgendwann, wenn ich es endlich mal beantragen kann, die Kohle, die 2 Euro, und dann werden wir mal sehen, ob Money SMS denn tatsächlich ausbezahlt. Um dieses Video nicht zu verpassen, müsst ihr den Kanal jetzt abonnieren, Leute. Also abonnieren. Mir bleibt nur noch Ciao zu sagen. Bis demnächst.